Kurz erklärt, PGP. PGP, ausgeschrieben Pretty Good Privacy, ist eine Form der Verschlüsselung von E-Mails. Damit können E-Mails, Daten und Dateien vor dem Versenden verschlüsselt werden und erst beim Empfänger wieder entschlüsselt werden. Das ist eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Mithilfe von PGP können E-Mails auch unterschrieben werden, sodass sichergestellt werden kann, dass sie auch wirklich vom Absender stammen.